Hallo? Hallo. <lacht> <Leute. lacht> ja, du hast gut Holz vor der Hütte. <lacht> Hallo Freunde der gepflegten VR-Unterhaltung. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ich habe euch versprochen, dass ich euch auf dem Laufenden halte, was Iragon angeht. Und ja, es ist eine neue Version erschienen, die 045. Und ja, es gibt jetzt hier mehrere Magieangriffe, wir haben ein Schwert, wir haben ein Inventar, das zeige ich euch jetzt mal hier. So, das ist unser Inventar für, ja, die, für die beiden Hände sozusagen. Hier haben wir äh, Feuermagie, Frostmagie, hier unequipped, dann können wir natürlich hier uns äh, die Waffen auch wegpacken. Ja, hier haben wir einen, äh, einen Blitz, eine Blitzattacke und das Schwert. Und der Entwickler hat mir versichert, dass man hier jetzt auch wirklich auf Gegner trifft und die auch dann bekämpfen kann. Da bin ich gespannt drauf. Das ging ja beim letzten Mal noch nicht. Und ja, ich bin echt gespannt. Die Datei ist auch schon gut gewachsen. Also man merkt, dass die immer mehr Sachen da hinein hinzufügen ins Game. Und ja, wir können jetzt hier mal kurz die Magie probieren. Also hier habe ich einmal Frost und Feuer. Fire und Eis. So. Also, der schießt so Feuerpfeile. Ähm, Eispfeile. Die haben einfach den, den, den Feuermodus hatten wir ja beim letzten Mal schon. Dann haben wir noch Lightning, also eine, eine Blitzattacke. Die sieht schon mal cool aus. Ja, ich würde sagen, gehen wir einfach mal weiter. Und äh, ich bin gespannt, inwieweit sich das Spiel jetzt geändert hat. Da brauchen wir noch nicht irgendwo noch lang laufen. Also. Den Weg sparschmied den bin ich bisher immer gelaufen. den ist aber erstmal. Genau. Da waren sie. We'll Sollen wir mal probieren die so okay? Anzeige. Anyway, <lacht> ah, dann kommt auch direkt <lacht> Lebensanzeige. <lacht> äh, aber long long die sind long long natürlich long. unverwundbar. Sonst wäre das ja oh, vorbei. So Im fertigen Spiel sollte das am besten they dann they auch like so sein, dass man die in dem Augenblick nicht angreifen darf wäre eigentlich besser. Okay, wir haben keine Energie mehr. So gehen wir mal weiter. Jetzt kommt die kleine hier aus der aus der Mauer wahrscheinlich raus. Oh nein! Ich habe mich right? total erschrocken. So Not far, back that way. Who are you? They will kill you if they see you with me. You'll freeze out here after the sun goes down. I have somewhere safe we can go. But you don't know me. You're someone in trouble. I know that. Hast, du, hast du dich denn verändert zum, im Gegensatz zum letzten Mal? Nö, oder? Sieht genauso aus wie beim letzten Mal, würde ich sagen. So. Jetzt mal ins Haus rein. Sieht der Himmel anders aus? Ich denke schon. Also ich meine der Himmel wäre beim letzten Mal anders gewesen. My name is Anna, by the way. You never asked. I'm Derek. You live here alone? Tupac. <laughs> This is my uncle's hunting cabin. It doesn't get much use anymore. Why would you bring me here, though? A knight doesn't turn his back on someone he can help. Are you a knight? No, but I want to be one day. Why are the soldiers looking for you? They want my grandfather's book. They killed him for it.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 man so aus test simulation das ist neu aim at the red of the tree press Wenn ein green crosshair appears for vr ach so okay, das ist für beide seiten for vr aim und für Controller. ja das hatten wir eigentlich ja alles schon also nicht das hier jetzt ist eigentlich cool dass sie hier so ein kleines Tutorial noch mal einbauen teleportion Teleportationspad. Option 2. Ja, wir nehmen mal hier mal die Abkürzung. <lacht> Funktioniert eigentlich genauso wie beim letzten Mal. Gut, in diesem Tutorial sind jetzt keine, keine Texturen verfügbar. Okay.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 Ich würde jetzt am liebsten gegen die kämpfen, aber jetzt kommt ja auch keiner zu mir. Okay, schauen wir mal, wie sich das hier geändert hat mit den Texturen. Die sehen schon... eigentlich ganz cool aus, finde ich. Ich mag den Look bisher vom Spiel. Mal gucken, ob wir jetzt auch nicht abstürzen. Könnte passieren. Okay, da stürzen wir schon fast ab. Hä? Das sieht es ziemlich übel für uns aus. Ich komme nirgendwo anders hin? Nein, nein, nein, nein, nein, nein. nein. Ne. Oder? Nee, das komm, ich lasse mich abstürzen. Da habe ich mich irgendwie verzettelt. Wenigstens kommt das Spiel jetzt direkt wieder, wenn man äh, runtergefallen ist. Beim letzten Mal fiel man unendlich eigentlich. So, hoffentlich passiert jetzt nichts, nichts mehr hier. <lacht> Und ein Einmal durch. Komm, komm. Jawoll. So. Also, ich meine, Texturen sind mehrere dazu gekommen jetzt. Hier äh, fehlten ein paar. Wow. He's on the next Hurry, we lose wow. Hab ich mich erschrocken. <lacht> Stirb! Okay. Äh, wo muss ich... Ich, ich glaube, ich muss hier lang. Jetzt habe ich mich gerade gedreht und weiß schon nicht mehr, wo ich mit bin. Oder? Ja. Würde ich schon sagen. <lacht> Komm. Ja, funktioniert bisher ganz gut. Außer das eine Mal da. Okay, wo muss ich jetzt hin? Da könnten wir lang. Ah, ich hänge Komm über die Brücke. Spannend, wann hier denn jetzt Gegner auch auftauchen. Ja, gut. Wölfe kamen auf jeden Fall schon mal. Das ist neu. vom Busch, jawohl. <lacht> okay, sieht so aus, dass wir da hoch müssten. Es geht ja hier ins Leere. Dann hier und dann jawohl Hey. <lacht> okay, das ist auch neu. Das soll wahrscheinlich, ich vermute mal, irgendeine Höhle darstellen. Beim letzten Mal sind wir, glaube ich, mussten mal hier rüber und dann ist auch direkt das Spiel zu Ende gewesen. Also haben sie jetzt schon was eingefügt. Oh, hier sind Fußabdrücke. Also müssen wir hier irgendwo lang. Okay, hier ist ja gar nichts, oder? Oh doch. Quick, do not far. There's a spot ah. on the side over here. Are you sure? Quiet, be close. Also, verstecken uns jetzt hier? Ich bewaffne mich North schon North North. mal. Wer weiß, was hier kommt. Versteck dich, man sieht deine Haare. Die ragen hier raus. Die Backensleuche über. <laughs> Let's keep going. He's got some distance on us now. Also, ich sehe keinen Gegner. Haben sie auf jeden Fall äh, schön gemacht, die Anna. Thank you. Don't worry, Man kann reingucken. Okay. Jetzt gehe ich zusammen mit ihr und eigentlich wäre es ja cool, wenn man die dann auch wirklich sieht. Neben einem laufen, das ist jetzt hier nicht. So, jetzt sollen wir hier wahrscheinlich in die Höhle rein. Probieren wir mal aus. Und los geht's. Okay, ja, ist wirklich eine Höhle. Da ist er jetzt. Hallo. Da ist noch jemand. Collect these orbs. Nehmen wir die mal. Ja, da gibt es noch keine Sounds für. Uses NPC for an upgrade. Upgrades cost 4 Orbs. Ah, cool, dass man wenigstens hier auch NPCs sieht. Die sieht auch ziemlich mitgenommen, sieht die aus. Und hat da vorne wie ich keine Haare. Okay, ich nehme Mana. Lightning gefiel mir gut. Frost könnte auch cool sein. Wie sind sie? das gleiche Gesicht, jetzt muss ich mir das aber mal angucken. Oh, lauf doch nicht weg! Würde fast sagen ja Okay, ich, ich will weg, ich will weg, ich will weg. Okay, okay, gehen wir jetzt mal in die Hülle rein. Hier muss man sich jetzt natürlich auch die Texturen vorstellen, die noch, die noch folgen. Oh, hier können wir uns auch äh, dranhängen, wie es aussieht. Da schimmert irgendwas durch. Seht ihr das? Gegner! Ha! Frost Lightning. Spürt meine Macht! <lacht> Und jetzt nochmal Schwertkampf. Ha! Easy! Wie war es bei Songbeater? Erfolg easy peasy oder so? Komm, einer Okay, wir können hier was... Komm, wir mit, mit was machen. Nicht wirklich, ne? Okay, weiter geht's. Da hier auch Texturen fehlen, denke ich mal, dass es nicht mehr so lange geht. Aber lass uns überraschen. Ich finde es auf jeden Fall cool, mal wirklich zu sehen, wie sich so ein Spiel entwickelt. Von äh, Patch zu Patch oder Update zu, von Update zu Update. Da hinten sehen wir auch wieder Gegner, glaube ich, durchschimmern. Läuft ihr mir jetzt hinterher? Komm, Anna! Komm, wir haben keine Zeit. Ah, Mädchen. <lacht> so, mal schauen. Was jetzt hier noch kommt. Okay, ist natürlich blöd, wenn man wirklich Magie ausgewählt hat und dann möchte man nur hier hin und her äh, wippen, dass dann schon mal die Magie losgehen kann. Okay, ich glaube jetzt kommen ein bisschen ein paar mehr Fights auf uns zu. Was ist für ein Kollege hier? Oh, da ist ein Siegel. Bleib stehen. Oh, auch ein Magier. Okay, du willst das Gleiche. Du willst... ...die gleichen Waffen zurück, komm. Den machen wir jetzt mal. Oh. Der kann sich teleportieren. Können wir die abwehren? Machen mal. Ne, okay. Wo ist er, wo ist er? Du bist aber ein Böser, du. Okay. Ha, du Lappen. Schauen wir uns den mal an. Der, der zuckt noch. Okay, Siegel ist weg. Bin das Gegner oder? Nee. in NPCs, oder? Hallo? Leute. <lacht> ja, du hast gut Holz vor der Hütte. Ja, nett gemacht. Wer bist du? Sieht aus wie Anna, nur mit schön, schönem Gewand. Holla, die Waldfee! Oh, da muss doch wehtun, was du gerade gemacht hast. Ja, auf jeden Fall sehen wir hier schon mal, wie die NPCs noch aussehen könnten. <lacht> cool gemacht. Kann man die denn auch irgendwie mit denen interagieren oder so? Nö. Doch, können wir. Komm, wenn wir einmal hier sind, müssen wir das auch machen. <lacht> Ach nee, komm weiter. <lacht> ja, Leute, das war es auch schon mit der neuen Version von Iragon. Also ich finde, es zeigt schon mal ein bisschen mehr als beim letzten Mal oder ja einiges mehr. Und ich bin echt gespannt auf die nächste Version, weil die bringen ja jetzt immer mehr und mehr Content rein. Und ich bin echt gespannt, in welche Richtung sich das Spiel hier entwickelt. Ja, ich sage einfach mal Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn euch das Video hier gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Äh, Abo nicht vergessen, wäre echt nice von euch. Und ja, falls ihr weiterhin Iragon sehen möchtet oder äh, ihr könnt auch gerne in die Beschreibung oder in die Kommentare reinschreiben, äh, ja, wie ihr das Spiel findet, was ihr davon haltet und ja, ob ihr das äh, Projekt hier interessant findet oder nicht. Ja, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.